Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andrew LP und ich bin zurück zu Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Eigentlich nur Schwert. Boah. Der Fehler ist mir beinahe schon beim letzten Mal. Oh, was haben wir hier noch? Löcher? Na? Äh, der Fehler ist mir letztens schon einmal beinahe passiert. Ich beinahe Schwert und Schild gesagt und jetzt habe ich es tatsächlich gesagt. Oh mein Gott. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir Route 9 erreicht. Sind mehr oder weniger auf dem Weg zu unserem siebten. Arena-Orden, aber wir haben ein schönes neues Rotomrad bekommen. Und damit können wir jetzt über Wasser gehen, so wie diese eine berühmte Person, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, wird schon nicht wichtig sein. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ihr weiß ich nicht, von Route 1 aus bis hin zu allen anderen neuen Orten noch mal hier die ganze Welt erkunden, ne? Ich meine da kann man ja noch alles finden ich weiß ja nicht aber ich kann gar nicht darüber da ist doch wasser wie kann ich ah hier so boom dann sogar so mit dieser funktion können wir jetzt hier schön was wasser und wir können so viele neue sachen erkunden und so viele neue sachen finden hoffentlich nebenbei noch einige pokémon fangen übrigens pokémon ich habe mein team wieder ein bisschen geändert ich habe jetzt hier weiß nicht rion reingenommen das ist jetzt so zum fangen da konnte hat nicht Nö. So. egal ähm, ja das team werde ich jetzt nur haben um zu fangen ähm, die restlichen pokémon die ich dabei habe waren glaube ich kurz vor der entwicklung und äh. Heißt wir brauchen psychosamen wenn wir jetzt und wird dadurch die sein spezial ja okay also ja ich hoffe dass wir auch hier und da ein paar level ups bekommen ne ein wasserstein und noch ein paar pokédex einträge ne sein fische die wir gerade gesehen haben die wollen wir zum beispiel auch noch die habe ich nicht aber das machen wir alle so im laufe des erkundungsprozesses dieses parts Piccola. ich habe zum beispiel noch nicht, Fangen wir nicht. und ich stehe einfach auf dem wasser level 39 dreck haben sind ja auch hochgelevelt oh, Nee. so äh, Rion ist ein hohen gesteins pokémon also äh, nein danke das ding wird gewonnen schottet habe ich so gefühl so ähm, dreck so viel dazu ähm, okay ich dachte jemand ein bisschen niedriger gewillt komm schon ja, aber okay jetzt erwarten natürlich alles so locker läuft ne das sind da hinten. was bist du denn was bist du marika dax Okay. Ah. Tschüss. Ja, natürlich. Gott. Studieren weit. Ist so eine Weiterentwicklung von Dings? ja hier. Top ether ich auch noch nicht. was ist das Dingens? Wir Sind noch die ganzen Route 1 Pokémon. Er versucht das Pokémon eines anderen zu stehen, ist ein gemeiner Dieb. Gibt eine pokémon nur auf wilde Pokémon? klingel. klinge er ist allein durch die ganzen TMs. ist doch schon loswerden Ne, weg, man, warum müssen die Viecher 50 sein? Da gerade im Wasser, nee ja ich brauche ein anderes Pokémon für einen Sprechern für diesen Fangprozess. Wohl irgendwas haben und jetzt hier so, also nicht ein bisschen hoch gelevelt ist ne Toko de Maro, resistent gegen Wasser. Hat er ja schon dauernd wieder neue Pokémon gefangen, Wir sind also ein hohen Level. kommen äh, du bist Elektrostahl. wir schon klappen, kommen Passen man mit Toko de Maharo. Tode Gemaro, was soll machen? Ich habe gerade so eine kleine Insel oder so gesehen. So, jetzt wieder hier, gut. Mehr hallo danke so Pico da ich würde echt begrüßen wenn die nicht irgendwie level 40 oder so sind Boah. elektro pizza das Ziel schreckt eventuell zurück so, komm parallel bitte er ja, macht das kalt ich mache der fisch kalte. Ist also egal, wir haben ja Pokémon zu trainieren in unserem Team. Wir müssen nur ein Level abkriegen, dann sind sie schon sich am entwickeln. Ich habe nicht mein Story Team jetzt hier gerade. Wir haben überall Level bin oder so. So komm du. sprung war stärker als die andere Attacke. Ne. Oh. Ding, so jetzt nicht fünf Mal treffen bitte. Ja, was soll's? Mein Glück ich jetzt gleich fünf Mal. Ich hätte dem Ding irgendwie Donnerwellen beibringen sollen. Ja vielleicht nicht schlecht gewesen, ne? Na komm. Boom. so. Weiß auch nicht, ist das ein Pokémon aus der achten Generation? Keine Ahnung, Fritzelblitz wird sich entwickeln nach diesem Part, äh, nach diesem Kampf. Aha, hat sogar Vorrang. Fritzelblitz. Entwickelt sich zu... Golden ja, Da ist ein Muskel mit Elektrizität stimuliert. Kann es sich selbst schnell bewegen? Auch Muskelkater halt es sofort mit Strom. Ja, den kommen ja bekannt vor. Sein spitz Kiefer ist ganz ein ganzer Stolz. Er blickt so etwas, dass sich jetzt nur ein bisschen bewegt. Setzt es geradewegs zum Stoßangriff an. Also ist weil nicht voll nervtütend. So. Ich hatte noch eins, glaube ich, ne? Ja. Blurzee. sie ich vorhin so ein creepy Bär irgendwie verwandelt. So, und du, was? Elektrosamen. Wo ich dir näher? So, erst einmal. Du tust jetzt mal links lernen. Äh, Gesetzt. donner Donnerville. So, dürfte er ein bisschen einfacher machen. Ich habe das jetzt aber einziges Pokémon, jetzt hier rumgelaufen ist, Dieser Vogel. Fisch. Vögel und Fische ist genau gleiche. Oder ist ein Kamal. AP Top. waren glaube ich ein ne? was weg ich werde einsammeln gehen wir da weg danke jetzt steckt einen sonderbomben und so ein sonderbomben so nach hier, war es ja gott weiter wenn ich wir jetzt auf pokémon fangen können überhaupt bekämpfen können Gut, ab zur nächsten, ab zur nächsten Route, Stadt, was auch immer. Ich glaube, wir müssen mit der Bahn fahren, ne? Oh Gott, in ein Pokémon reingefahren. Ich weiß nicht, wie lange der Part sein wird, aber ich will schon so erreichen So vernünftige wenigstens so die Hälfte der Orte, aber glaube ich nicht möglich sein. Gott. Okay, so hier hinter war glaube ich gar nichts mehr oder müsste ich in der Naturzone wahrscheinlich hier ein bisschen rumeiern aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da laufen nur irgendwie voll stark Pokémon rum. So, ähm gute zwei, das heißt, Engine City wäre nächste. Ich meine, da konnte man auch irgendwie. In was übers Wasser gehen an einigen Orten, ich da rein So, zeit mal, wo ist noch mal dieser eine Ort? Oder irgendwie gesagt hat, so ja, du kannst ja erst hin, wenn du ein Champ ist und so. Ich weiß nicht. Müssen wir müssen mal jedenfalls nach links, wo fertig sind. Aber hier war Meiner konnte man irgendwie runter. Das war gefährlich. Oh. Da kann man hier nur Dreck. Okay, also mein Engine ist fertig. Ne? Ja, wenn euch übrigens noch ein Ort irgendwie so einfällt, wo ich was vergessen habe bitte ruhig aufschreien. So, dann geht hier weiter ich glaube da war aber auch nichts ne? ich kann mich jetzt nicht so gut erinnern deswegen gehen wir noch mal dahin da habe ich schon so ein rad so ein äh, weggerannt. <lacht> nein geh weg. war du blöd wie und dafür auf mich zugerannt gerannt ich habe auf dich toge dem also so also voll so eingedeutschen namen ne? und die ganzen pikachu klone die haben immer irgendwie so auffallend japanische namen ah. Oder lag glaube ich was ja aber da meist ja nicht immer so ein ja habe ich auch noch nicht ne es hat man gong ne ja ich glaube ich kann nicht ja irgendwie die schwächen also die einfach bälle werfen bis zum geht nicht mehr und oh ein Oh, ja okay so kann man auch schwächen gut gemacht so sind eigentlich die weiterentwicklung von diesen einen dingen diesen Klonket? hat nee, die entwicklung von dem teil aber glaube ich schon gesehen ne? Ausgesucht, weil nicht so ein berg weiß nicht aber ja, das, das ding ist glaube ich gesteinsfeuer so also wird das andere ja wohl auch gesteinsfeuer sein und wir haben schon feier pokémon also pff, scher dich weg. So, neues Pokémon. Magcon. Es jetzt Steinkohle in seinen Körper. Die von ihnen anfangen Kohle wurde früher in der Galerie und für tägliches Leben benutzt. Boah, ich würde mir wirklich wünschen, da würde mir sagen, in welche Box ich da reingepackt habe, weil ich bin mir irgendwie nie sicher, ob ich das schon wieder gewechselt habe, bevor ich rausgegangen bin oder so. So, da, da war glaube ich nur Dings eine Sackgasse. Hier war glaube ich auch eine Sackgasse. Ne? Eine Sackgasse hätte uns noch da ausgewacht. Das weiß ich noch. So Vielleicht neu Bin langsam irgendwie schwierig so herauszufinden, was ich schon habe und was nicht. So in turfield da waren glaube ich noch so Orte zum Surfen also ich nenne das jetzt surfen einfach es ist mehr oder weniger surfen also hier ja, noch okay, irgendwas rum weil ich nicht habe also nicht ja, links war nichts glaube ich ja hat verloren So hier weiß ich aber war irgendwas da sehr schön ja. ähm, oh solarstrahl Ich liebe diese ganzen TMs zu sammeln. Das ist irgendwie viel besser als damals. weil Ich habe gerne immer TMs eingesetzt, aber ich bin mal so eine Person, weil nicht nach, weil nicht ein paar spiel schon geräusst hat schon irgendwie und ja, dann fühlt sich nur schlecht und ja. Ähm. Okay. Irgendwie so Special Encounters oder irgendwie so was? Wieso immer auf der Karte auftauchen oder was? Haben sie sind so hoch gelevelt, Mann. Ich könnte theoretisch fangen. Ich habe jetzt sechs Orden. Ich glaube, der wurde auf 50 erhöht. Aber trotzdem. Ja nein. Aber bitte habe jetzt nicht irgendwie eine Fähigkeit, die mich nicht von Flüchten ja am Flüchten irgendwie kann ich dann überhaupt ein dings einsetzen. Hier frisst die Poppe, so passiert eigentlich, ja wenn ich da okay das passiert. So meinen wir haben ja alles. Weiter, ja doch viel schneller als ich eigentlich gedacht hätte. Wow, wenn irgendwann direkt neben. ist kann ich das nicht erreichen. War so ein Riesen Umweg. Auf jeden Fall jetzt mal extra irgendwo ein Part machen, ja, weil die schon so riesig ist. So, wo sind wir jetzt? Wir sind in. Ach ja, äh, da kann man glaube ich auch ein bisschen surfen, oder? Da unten da beim Hafen. danke hier noch mal Konnte ich da überhaupt mal durch? Also sie, okay. Ich meine Ort war mal irgendwann abgesperrt oder so, also, keine Ahnung. Ja. Okay, hier war nichts mehr. Ne? oh Gott. Oh jetzt jetzt sehe ich auch, was das für ein ding ist ja mein statuen also big tox so heißt das pokémon big tox so, hier kann ich nicht surfen wir getan okay ich war ja fällig ich weiß dass in der höhle hier in galamin 2 ist das glaube ich jetzt da noch einige orte zum erkunden gab per wasser Das ja noch mal Ne, brauche ich nichts. Warte mal, was hier? Äh, na, Dreck. Ich dachte. So, ich weiß aber, in den Höhlen sind ein, zwei Orte zum Surfen. So, habe ich. Hier alles. Oh Gott. Ich mein meine, FMs habe ich noch nicht, ne? habe ich dich eigentlich schon. Da habe ich auch hab mal versucht dich zu fangen, aber dann wird mir zu nervig. No, ich habe dich schon, okay. Also bei dem Ding wird es irgendwie Sinn machen, wenn er weg hätte. So wie wohin genau. So, ähm. Na, hier. Da sind gastrodons Ich habe ja versucht, mal einzufangen, aber hat ja nicht so geklappt. Jetzt schon auch wieder der 50 ne? Lebensschuss. Ja, bist du. gastrodon wild erscheint. Ja, durch Gastrollons zahn Gott, verdammt. Gut zu wissen, dass die Pokémon so hoch gelevelt sein können, wenn man die fängt, so man ein bisschen Training zu ersparen. So. Nein, der ist weggegangen. Oh. Oh, fand ich jetzt ein bisschen doof. mal so. hier so, das aus wie so ein Höhlenergang. Ihr Dinge habe ich euch schon. Ich glaube, ich habe euch schon mal gefangen. Ey aber bestimmt auch eine Entwicklung, die ich noch nicht gesehen habe oh, ich natürlich hab noch nicht. Na, guck mal ja, Donnerwelle. Warte mal, okay. Ich das Boden oder so. Ah nee, dass ich weiß, das Ding, das Flieger irgendwie, wenn das ein paar AP abgezogen bekommen hat, ne? das, das erste, glaube ich, wenn ich versucht habe zu fangen, abgehauen oder davongekommen, sein Schicksal aus dem Weg, aus dem Weg gegangen. Das schicksal meiner Horde irgendwie beizutreten. Dann will ich ein bisschen angreifen, damit du ein paar P von dir irgendwie sieht Togo de Maro nicht so aus, als wird er einen wehtun, wenn du ihn sieht voll rund aus. Na, Pass ja schon, bleib drin. Oder greif mich mal an, damit du ein paar p verlierst. Nicht zu so viel, aber ein bisschen. Okay, wo lieb, Da. Fangt greift doch gar nicht an, ne? Warum nicht? bleibt jetzt drin verdammt da oh. oh. muss mal wieder jemand hier um die ecke kommen der mir alles hier kompliziert ne? ich fange so ein level 40er dingen im ersten versuch ne? danke du du los da tut sich wunderbar ein anderes wort drauf reiben aber das sage ich jetzt natürlich nicht das ist ein christlicher kanalier gefer wasser natürliche reingungskräfte und fressen alles inklusive vergammelten essen und müll in der nähe ist das ist es immer sauber Ja schon mal hier sein will ich auch so ein fm finden kann man glaube ich noch nicht Na komm. Äh, Was so Hier sind glaube ich noch ein paar. Okay. dann nämlich nicht. Und dann noch mal. hier war glaube ich kein Wasser. Und jetzt mal wieder ein Engine City, ne? gesehen habe ich auch hab keinen bock jetzt gehabt so ähm, müssen wir äh, So, wir sind jetzt so gegangen ne? so so Ach ja, da muss man noch mal über die naturzone und dann waren wir hier in klaus city In klaus city gab es kein wasser und links gab es glaube ich auch kein wasser in diesen dingen diesen ruinenort immer schon der eingang ne? ich bin nicht sicher aber da oben irgendwie Boah. Bin in laterne gefahren jetzt war ich einfach die treppe hoch das mädchen für das wir im brief abgeben mussten sauber ich habe so vermutung da ein geist war pokémon macht sowas hin und wieder ne? Und irgendwie so tote leute irgendwie so hier reinpacken Also mich würde das nicht wundern. So, warte mal, da unten ist Wasser. Äh, aber da, da ging es nicht. nicht irgendwo runter, oder? Aber Engine City. Das ist ein Ort, wo ich den... Ein Typ hier, der knöpfe ah, ja, hier, boah. habe Hab ich übrigens sauer ein Pokémon-Schild gemacht und anstatt einen sauren Apfel habe ich einen süßen Apfel bekommen. Das ist nicht interessant das nicht interessant? So, ja wir haben glaube ich, alle Pokémon gefangen, ne? Und hier gibt's auch, glaube ich, kein Wasser, ne? Doch, da oben gab es so eine ganz kleine Wasserstelle, aber ich weiß nicht, ob da irgendwas war. Was war das oh, dick treten ist das. Ist ja immer erst erkennt was das ist auch oh gott ich kann das ding nicht leben äh, ja. <lacht> paralysieren meine ich so versuchen wir mal um oh gott trifft mindestens nur dreimal geht okay, dreimal das reicht da reicht das reicht, reicht toch warum nein oh. ist... warum ja, wenigstens gehen wir noch eine entwicklung zu sehen nein Entwickelt sich genauso, wollen das irgendwie voll merkwürdig sind, bevor sie sich entwickeln, zwei Pokémon mit zwei Gesichtern. Jetzt hat nur noch eins, weil weiß, mit dem anderen passiert. Als Knoss gefällt es sich ruhig und bewegt sich kaum, während es geduldig auf Sonnenschein wartet. Sonnentag, nein, für die andere Form ja besser, wenn das irgendwie weil er nicht am Blühen ist. Vor allem, Gesicht bekommt. So, okay, das war's schon. Aber dick haben wir ja noch nicht so. Uff. da muss sie aus ich will halt mein team nehmen ich habe so gefühlt entwickelt sich auch irgendwann 21 ja also nicht ein schaden Geh weg. nein so ich habe leider keine neuen fossilien gefunden also kann ich irgendwie nicht ein anderes pokémon wieder erwecken Zusammenbauen, glaube ich, keine Ahnung. Na, vielleicht bin ich schon wieder, Na, ah. Ja wirklich es ich mir gedacht. Habe hier gibt es kein Wasser, nur schon leicht fertig. Hier mit der Erkundung, würde ich sagen, unser Ausbeut war jetzt nicht die schlechteste. Ne? Wir haben hier und zwar hier ein paar TMs bekommen. Ne? Ich meine, das geht dann noch eigentlich ja was war das so hier gibt es kein wasser ne? ich weiß ja wer zum verkauf eine riesen perle hier kannst du haben 12.000 dollars aber ja, verkaufst du Schon wieder eine richtige kanne ja, meinetwegen gerade voll asche bekommen also ich wieder riesige mache ich die ganze zeit kauf weiß ja nicht nachdem mir jetzt die ganze zeit andrehen kannst, okay so, hier war glaube ich kein wasser ne? So, ne. alles klar dann im wald war glaube ich auch kein wasser ne? so, gehen wir noch hier noch gucken von da oben nach unten haben wir die Seite auch schon mal erledigt dann können wir nächsten mal die rechte Seite erkunden und die Naturzone, weil da ist eine Menge Wasser, da weiß ich. Da sind bestimmt eine Menge TMs noch auf dem Weg. Ja, da war nichts mehr. Gut, haben wir schon fast alles zu erkundet. Oh, ich wollte schon sagen kannst du mit dem Fahrt nicht. Die Stufen unter so, hier soll auch noch ein paar Pokémon, die man nicht gefangen haben, ne? Ja, aber das Problem ist, ich sehe die ja nicht bin da in den blöden Dings drinne, im blöden Gras. Das Spiel ist eigentlich gar nicht so groß, ne? Von der, von den Orten, die man erkunden kann, ne? Wir sind jetzt hier schon 30 Minuten minus, ja, ich glaube hier war nichts. Minus äh, einigen Pokémon kämpfen. Also Pokémon fangen, kämpfen. Hier schon durchgerannt. Die Hälfte des Spiels. Gut, dann ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf die letzten Orte hier noch zu erkunden. an dem wir surfen können. jetzt hat eigentlich noch alles übrig? Das ist eigentlich auch nicht mehr viel, ne? Wir haben schon hier alles. Wir haben jetzt... Ich meine, hier war auch nichts mehr, ne? Da sind wir auch schon und hier sind wir ja gerade, ne? Ist gar nicht mehr so viel zu erkunden. Aber die Naturzone, die kann man noch erkunden. Da ist noch eine Menge. das war ja, ja guckt guck, guck mal wie viel was er ist. Hier zum Beispiel eine Insel, Hier jetzt auch so ein Gebiet abgeschnitten ist. Da können wir auch noch mal rüber. Vielleicht hier und noch noch ein paar Pokémon fangen. Ne? Können wir mal machen. Und ich würde sagen, das war es dann für diese Folge. Ne? Ist aber was euch in der nächsten Folge erwartet. Hoffentlich euch hat der Part gefallen. Bitte das ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und ich sage dann bis zum nächsten. Ciao, ciao.